Sadhguru, du sprichst über kollektives Karma, zum Beispiel Stämme oder Sippen, die bestimmte Dinge gemeinsam erleiden. Sadhguru, dieses Coronavirus, das jetzt umgeht, ist das, ist das ein Beispiel für kollektives Karma für uns als globale Gesellschaft? Nun, wenn wir uns unverantwortlich verhalten, wenn sich hier fünf Leute unverantwortlich verhalten, wird jeder leiden, nicht wahr? Hm? Kollektives Karma oder nicht? Jemand tut etwas und jeder leidet darunter. Setz dich bitte. Aber bezogen auf Stämme oder Sippen, worüber wir gesprochen haben, die Kula, wie es in Indien genannt wird, das hat eine genetische Verbindung. Ein Virus ist eine Infektion, unabhängig von deinen Genen, das kann jeder bekommen, okay? Das ist eine andere Art kollektiven Karmas. Angenommen vor 1000 Jahren, wenn da ein tödliches Virus in der Stadt Wuhan aufgekommen wäre, würden wir das nicht erfahren und es würde nicht hierher kommen. Ja oder nein? Wir haben heute das kollektive Karma des Reisens und Handels. Hm? Wir haben ein kollektives Karma von Handel und Reisen. Also, was irgendwo passiert, wahrscheinlich ist Wuhan etwas 4000 und ein paar Meilen entfernt von hier, aber das Virus, das von dort kommt, das kannst du nicht aufhalten, es geht überall hin. Ist das unser kollektives Karma oder nicht? Das ist es definitiv, aber nicht in dem Zusammenhang wie Kula, weil das aus genetischen Gründen geschieht. Wenn zehn Menschen hier leiden, leidet der Rest der Sippe woanders ebenfalls, aus genetischen Gründen. Das hat eine andere Ursache. Das ist prarabdha auf kollektive Art und Weise, aber dies hier ist, das Virus ist globales Karma. Jeder muss einen Preis dafür zahlen. Lasst uns den Preis würdevoll zahlen, aber lasst ihn nicht das Leben sein. Gracefully, but let it not be life. Andere Arten von Preis müssen wir zahlen, da haben wir keine Wahl. Ob du das Virus hast oder nicht hast, jeder von uns muss einen Preis zahlen im Sinne von Einschränkungen, Verlust von Geld, Verlust von Möglichkeiten, viele, viele Dinge. Das Wichtigste ist, dass es nicht das Leben ist, das wir verlieren. Hm? Namaskaram um Sadhguru. Es gibt eine Frage an dich vom südafrikanischen Cricketspieler Kagiso Rabada. Oh, wie heißt er? Kagiso Rabada. Er ist ein schneller Werfer. Ja, hat er einen Spitznamen? Kg. Hey Sadhguru, meine Frage ist: In der Gesellschaft wird uns so oft gesagt, was uns glücklich machen soll. Und irgendwie folgen wir dem. Ich wollte deine Meinung herausfinden, was einen Menschen wirklich glücklich machen sollte. Also, was ist es, was bedeutet es wirklich glücklich zu sein? Namaskaram, KG. Uh, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass meine für den April geplante Reise nach Südafrika wegen des Virus verschoben wurde. Du kennst ja die Situation. Aber apropos Glück. Ich habe Ihnen gerade erzählt, dies ist die mango in Indien und vielleicht auch in Teilen Afrikas. Aber man kann indische Mangos mit nichts vergleichen. Also, wenn wir zu einem Mangobaum gehen, ist dies die Zeit, in der alle Jungen und Mädchen schauen. Papageien sind auch da, sie alle schauen nach den Mangos. Dies ist die Richtung unseres Blickes, weil dort die Süßigkeiten sind. Stell dir vor, du stehst unter dem Mangobaum und beginnst zu buddeln. Gibt es eine Chance, dass du jemals eine Mango essen wirst, frage ich dich? Ist das möglich? Was wir also verstehen müssen, ist, dass menschliche Erfahrung aus uns heraus verursacht wird. Egal was, Freude oder Elend, Agonie oder Ekstase, Leid oder Genuss entsteht aus uns heraus. Aber wir versuchen, die Welt zu verbessern, um glücklich zu sein. Verstehe, wir denken, wir verbessern sie, aber bloß ein alberner Virus kommt und unser ganzes Leben gerät in Aufruhr. So sind jetzt alle unsere Programme abgesagt, und wir haben finanziellen Verlust auf der ganzen Linie, weil wir große Veranstaltungshallen gebucht haben und es ist so viel vorbereitet worden. Volunteers, überall haben dafür gearbeitet, und nun hängt es in der Luft. Wir können nicht einmal sagen, wann wir es machen werden. Dies ist die Zeit, in Depressionen zu gehen, weil alle sagen, dass es dir schlecht gehen muss, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du denkst, dass sie laufen sollten. Nichts in der Welt wird jemals hundertprozentig so laufen, wie du es willst. Diese eine Person muss 100% so sein, wie du es willst. Wenn die 100% so wäre, wie du es willst, würdest du sie glücklich auf Dauer oder unglücklich machen? Das ist die ganze Frage. Ich weiß, was du willst. Du fragst, weil, wie du sagst, die Leute sagen, dieses macht dich glücklich, jenes macht dich glücklich, verbessere dies, verbessere das, verbessere alles. Trotzdem wird es immer noch nicht stimmen, weil du versuchst, Mangos zwischen Wurzeln auszugraben. Daher kommen sie nicht. Sie kommen von da oben. Wenn du also etwas, das in dir ist, außerhalb von dir suchst, wird die Suche ewig dauern. Daher sprechen wir vom Inner Engineering. Du verbesserst dieses hier. Dann ist die Freude gesichert. Der Rest unseres Lebens müssen wir gemäß unseren Fähigkeiten erledigen. Keine zwei Menschen können das äußere Leben identisch leben. Das ist unmöglich. Keine zwei Menschen, keine zwei Menschen können es jemals gleich machen, wenn es um die weltlichen Dinge geht. Aber wenn du voll Freude bist, wirst du dein Bestes geben. Und das ist alles, worauf es ankommt. Gibst du dein Bestes in diesem Leben in jeder möglichen Form, das kannst du nur, wenn du glücklich und freudig gemäß deinem eigenen Wesen bist. Wenn dein Glück davon abhängt, was um dich herum geschieht, ob du ein Cricket-Tor bekommst oder nicht. Ihr wolltet gerade in Australien spielen, nicht wahr? Hm? Ist abgesagt worden, nicht wahr? Sollten sie nicht gerade gegen Australien spielen, das südafrikanische Team? Hm? Indien. Oh, sie spielen gegen Indien. Dabei kann ich dir ja nicht mal viel Glück wünschen. Also, du kannst nur dann das Spiel am besten spielen und werfen, wenn dein Körper und deine Intelligenz mit dir zusammenarbeiten. Dafür braucht man kein wissenschaftliches Verständnis. Wenn du eine vernünftige Beurteilung von dir selbst machen willst, kannst du klar sehen, dass dein Körper und Gehirn am besten miteinander arbeiten, wenn deine Lebenserfahrung angenehm ist, was du als Glück bezeichnest. Glück ist keine Menge. Es ist einfach so, dass du dich sehr angenehm fühlst und dann sagst, ich bin glücklich. Deine Freude sollte von dem bestimmt werden, was in dir passiert, nicht was außerhalb von dir passiert. Das ist nicht schwierig zu korrigieren, du siehst unglückliche Menschen auf so viele verschiedene Arten. All die Menschen, die nicht lachen können, die nicht singen können, die nicht tanzen können, die nichts Vernünftiges machen können, sie trinken einen und plötzlich Also sage ich, dass die Chemie eines Menschen seine gesamte Erfahrung ändern kann. Da dies die komplexeste Chemiefabrik ist, können wir dir beibringen, wie du ein guter Manager dieser Fabrik wirst, so du immer absolut glückselig bist. Dann funktioniert dein Körper und Gehirn am besten, abhängig davon, was für eine Art Arbeit du machst. Wie erfolgreich du bist, hängt davon ab, mit wem du spielst. Nun wurde euer Spiel gegen Indien abgesagt, aber wenn es stattfände, wohin auch immer du wirfst, jemand von ihnen schlägt den Ball aus dem Feld. So sind die Jungs heute geworden. Früher, wenn der Ball nur einmal über die Spielfeldgrenze hinaus war, ohne geschlagen worden zu sein, ich meine, bei einer Sechs, oh, das ganze Land hat gefeiert. Wenn es heute mal fünf Minuten keine sechs gibt, sind alle frustriert, was ist denn hier los? <lacht> Dinge haben sich verändert. Werfer werden ge geschlagen, aber gleichzeitig, weil sie versuchen, so schnell zu spielen, haben auch die Werfer Spaß, weil das Spiel so schnell ist. Also sollte dein Glück nicht davon abhängen, wie viele indische Spieler rausfliegen, das mag ich nicht. Dein Glück sollte nur sein, dass du glücklich bist, dass du so gut wirfst, wie du eben kannst. Kaji, alles Gute dir. Oh, das ist gefährlich, jetzt mit einem südafrikanischen Spieler zu sprechen. <lacht> Noch jemand bitte? Just like the virus, I'm trying to maintain gender parity. In India, one man and one woman have died. Namaskaram, okay. Sadhguru. Ich komme aus Russland und habe erfahren, dass du im Juni zum ersten Mal für ein Inner Engineering Completion nach Russland kommen wirst. Ja. Moment, Moment, lass mich mal. Ich bin davon ganz begeistert. Aber unser Land ist gerade in einer schwierigen Zeit. Die Wirtschaft, Coronavirus, einige andere Sachen. Daher sind die Leute in Panik und kümmern sich um ihr Überleben. Sie sind verwirrt. Ist das der richtige Zeitpunkt, um anzufangen, an seinem inneren Wohlergehen zu arbeiten? Oder ist es der Zeitpunkt, um sich auf das Überleben zu fokussieren? Was möchtest du alles den russischsprachigen Menschen sagen, die jetzt zuschauen? Danke. Also, Namaskaram an alle Russen, keine dicke Umarmung, nicht auf die Schulter klopfen. Hallo, Namaskaram. Sicher, oder? Wir machen das schon sehr lange. Wegen Jetzt ist alles mit Fragezeichen versehen. Ob ich nach Russland komme oder nicht, ist auch in Frage gestellt. Wir wissen das noch nicht. So wie es jetzt aussieht, ist bis zum 15. April alles abgesagt. Aber wir wissen einfach nicht, wie das ausgehen wird. Äh, viele wissenschaftlichen Voraussagen sprechen über verschiedene Zyklen des Virus und wie sie laufen werden. Wenn wir danach gehen, sind wir nicht sicher, ob wir es sich vor den 15. April legen wird oder ob wir die Vorsicht vor dem Virus satt haben werden und einfach weitermachen werden und dafür natürlich einen Preis bezahlen. Ich weiß es nicht, aber wir werden uns an die Anweisungen halten, die es unter allen Nationen gibt. Also wissen wir nicht, was Russland im Juni sagt, nicht wahr? Ich soll dort im Juni hinkommen? Juni? Sehr wahrscheinlich sollte bis dahin geklärt sein, hoffentlich. Aber dazu, ob dies die Zeit ist, wenn Kämpfe im Land herrschen, ist das die beste Zeit, in sich zu gehen und um mich selber zu kümmern? Sag mir. Wann ist deine Ausgeglichenheit, deine Intelligenz und Kompetenz von allergrößtem Wert? Wenn das Leben in der Krise ist, ist es von allerhöchstem Wert. Wenn das Leben um uns herum in irgendeiner Krise ist, dann wird deine Intelligenz, deine körperliche Gesundheit, deine Ausgeglichenheit, deine Weisheit, alles besonders bedeutsam. Wenn alles um dich herum gut geht, kannst du dich wie ein alberner Narr benehmen und kommst trotzdem klar. Als die Dinge gut waren, nun, weißt du, wir brauchen Alkohol, um die Hände zu waschen, bekommen aber keinen, weil ihr alles ausgetrunken habt. Wir suchen überall im Land. Wir brauchen Alkohol zum Händewaschen für jeden, der hierher kommt. Aber sie sagen, die Russen hätten ihn getrunken. Alle Russen, schaut ihr zu? Es ist nur ein Witz, okay? Ich bin sicher, ihr könnt einen ab. Ich weiß nicht, ob ihr vor 6 Uhr abends schon Witze versteht. Aber ich vertraue euch, denn das hier ist passiert. In einer russischen Fabrik findet eine Effizienzbewertung durch einen Prüfer statt. Ab morgens prüfen sie einfach zufällig. Also ruft er einen der Arbeiter, der eine Maschine bedient, und stellt ihm Fragen. Er fragt, wenn du einen Wodka getrunken hast, wärst du dann in der Lage, diese Maschine zu bedienen? Der Arbeiter sagte, ich denke schon. Stell dir vor, du hättest zwei gehabt, wärst du in der Lage, diese Maschine zu bedienen? Nun, ich glaube schon. Wenn du drei gehabt hättest, Wärst du in der Lage, diese Maschine zu bedienen? Ich denke, das sollte ich können. Das traue ich mir zu. Wenn du fünf Wodka getrunken hättest, könntest du diese Maschine bedienen? Nun, das tue ich ja gerade. So in der Zeit, in der die Dinge gut waren, machst du etwas anderes. Besonders wenn da eine nationale Krise ist, sollten alle Bürger ihre Körper, ihre Gehirne, ihre Weisheit nutzen und vor allem ausgeglichen sein, um durch die Krise zu kommen. Das ist am allerwichtigsten, alle Russen. Wenn das Virus es erlaubt, werde ich da sein. Normalerweise sagen die Leute von Gottes Gnaden, ich sage von Virus Gnaden. Ich komme. Ich komme, wenn das Virus es zulässt. Klingt's gut, hm? Namaskaram, Sadhguru. Sie hält einen Husten zurück. Wie das Lied geht, Yakon Salam, möchte, möchte ich dir Danke sagen. Für mich und anstelle eines jeden hier, danke dir für alles. Hey, was? Du wurdest gewählt. <lacht> Sadhguru, ich wollte dich etwas sehr Unbestimmtes fragen, dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber was muss ich genau jetzt wissen? Du musst wissen, dass du dich genau jetzt hinsetzen musst. Und du musst wissen, dass Mangos oben im Baum sind und nicht im Boden und du musst wissen dass du deinen mund nicht so weit öffnen darfst du musst ihn so halten ha <lacht> musst du lachen du kannst nicht so lachen weil lachen ebenso schlimm ist wie husten das sage ich dir dies sind die dinge die du heute wissen musst.